Hallo zusammen und willkommen zurück zu meinem Channel Bugs Bennett. Wir haben nämlich heute einen speziellen Gast, nämlich den Oleg Cerepanov. Oh, wo? bin ich? Du bist bei mir im Studio, Bro. Wo bin ich? Oleg, Wo? Der Oleg... Wer war? <lacht> Ich kenne Oleg schon seit sieben Jahren. Er macht auch sehr gerne Filmli oder ist gerne dabei als Schauspieler. Vielleicht kennt ihr ihn auch von den letzten Videos, die ich gepostet habe. Wo du machst ja oder? Ja, genau. Wie lange machst du das jetzt schon? Street workout im Bereich Calisthenics mache ich das seit sechs Monaten. Oh, was? Pizza. Oh! oh merci. merci. Kommt auch zum Binnen. Denken wir mal die Pizzaschachtel ja, auf die Seite. Ich ja. glaube, du hast auch genug gegessen. Mhm. Jetzt. Der Oleg hat mich dazu inspiriert, ein Motivationsvideo zu machen, nämlich über Calisthenics. Und das Video werden wir euch jetzt zeigen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ihr würdet gerne euch meine Grüße zum Video. Schreibt das in den Kommentaren unten und liked das Video. Und falls ihr noch mehr Videos von meinem Channel möchtet sehen, abonniert meinen Channel und ich halte euch auf dem Laufenden. Ich bedanke mich nochmal herzlich beim Oleg, dass du bei mir hier als Gast hast. Dürfen. Ich hoffe, die Pizza hat dir geschmeckt. Der muss ich sagen. Du hast auch geschmeckt. Merci, ja. Ja. ja. Der Oleg hat nämlich einen Instagram-Account, wo ihr ihn auch abonnieren Ich gebe ihm viel Liebe. Ja. Nicht allzu viel, ja? <lacht> Nicht zu so viel. Nur von hinten. <lacht> <lacht> Freut mich sehr, dass sie dabei gewesen sind. Und bis bald, wenn es wieder heißt. es gibt keinen Grund, schön zu sein. Wenn du weißt, dass du geil bist. Oh!